So, schönen guten Morgen. Morgen. Ausgelaufen heute mal? Nein, nicht so, ich habe aber ich gehört. Ja. <lacht> aber wir. Ah, nein. Die Wiki macht echt was mit. Schreibt wenn in die Kommentare. Ein paar Mitleidstropfen für die, für die Maus. Die, was ich, die haben wir echt kämpfen. Ja, Wir fahren heute auf Monte Lema. Lema? Lema? Lema? Lema glaube ich. Von Lugano aus. Ähm, also ich weiß das mal, weil ich bin nicht mehr sicher, wer jetzt gibt, ähm, Gipfel ist knapp 1600. Und Lugano ist glaube auf 300 Das heißt ein bisschen was haben wir dazwischen haben Wir schon einen kleinen Anstieg gehabt mit einem kleinen Trail War eine ganz eine coole Sache mhm. Da stehen wir jetzt auf so einer alten Brücke Irgendwie total verlassen gell. Ähm, Aber Coole Location ne? Weil wenn man da hinten rauf Dann sieht man Da schon ein bisschen Am Berg kommen und da vor mir Also das ist unser Ziel für heute Genau der Bereich da oben und da vorne der Drehlacher. Jetzt werdet ihr euch denken, jetzt war Fahrt überall, ich kann keinen Anfang von einem Berg, ja, weil ich ein bisschen umplanen muss, weil ich ja daheim blank geplant habe und ich wusste, wie mit dem Schnee das Ganze ausschaut. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren einmal hoch, haben gestern eine Exploratur gemacht und Anführungszeichen, wir wissen, wo ist die Schnee und Mehr geht dahin. Äh, ja, nichtsdestotrotz, Teil Asphalt, Teil Schotter, Teil zum Tragen, also richtig eine coole Tour. Deswegen fahren wir heute mit unserer Conway und die 221er. Ähm, echt coole Teile, treten sie super bergauf und auf jeden Fall bio, wenn es zum Tragen wäre, dann wie ich eh bei Knedo. Die Auffahrt schlängelt sich da eben erstmal über die Passstraße, dann auch so ein bisschen über einen Schotterweg drüber und dann danach wieder auf einer Teerstraße hoch. Das geht total relaxed, also klar, ich meine, rauffahren muss man schon, aber mit eigentlich ziemlich angenehmer Steigung. Und jetzt im Frühling auch noch mit ziemlich angenehmen Temperaturen. Es war zwar schon ordentlich warm zwischendrin, aber im Hochsommer sieht es da vermutlich nochmal ganz, ganz anders aus. Hier gab es auch eine Stelle zum Wasser auffüllen, das ist natürlich auch immer super praktisch. Und jetzt seht ihr am Martin schon, dass es doch ganz schön warm war, weil der ist schon wieder oben ohne unterwegs. Allerdings zieht er sich ja auch relativ schnell mal aus, deswegen kann es auch täuschen. So, so geht es jetzt wenigstens weiter. Das ist mal ein bisschen zum Schirm und dran. Und ja, jetzt geht es mir gut, oder? Schau ich nicht mit dem geilen Teil bitte an. Den kommen wir genauso hoch davon. Der steht aber halt nicht auf unserer Liste. Aber Pferden vor in die Jujus. Und da auf der rechten Seite sieht man was. Ich hoffe das sieht man, das ist der Martin. Warum bin ich? <lacht> Weil das ein Fliegenpilz ist. Und das ist ein ungenießbarer Pilz. <lacht> Jetzt wissen es ja. auch mal alle. Warum immer schon das Böse. <lacht> ah ja, okay. okay. Jetzt kennt raus. Ehrlich gesagt dachte ich ja schon, die Vicky will sagen, das ist der Martin und das ist ein Schwammal. Aber gut, ganz so war es dann doch nicht. Hat er noch mal Glück gehabt. Der ungenießbare Planungspilz. Weil der Martin ist bei uns relativ exklusiv für die Tourenplanung zuständig. Und wenn mal was nicht so ganz hinhaut, dann ist er tatsächlich ziemlich ungenießbar mit sich selber. So, jetzt sind wir Däch wieder auf Schnee, oder? Ja. Gibt's ja nicht. Ja, wo ich fängt der so. Schnee um? Die Jahreszeit ungefähr so bei 1500 geht's los. Also bis dahin relativ schneefrei, ganz kleine Viertel noch, ja. das passt. Ähm, da euch, seht ihr, Echt schön, oder? Voll Volle schön. Luino ist da unten. Ähm, Wunderschön aussehen. Man sieht, wie es unten eigentlich den Dunst ein bisschen leichter druckt. Und kann man jetzt ein bisschen im Lande sind wie bei uns ist eigentlich komplett gute Sicht. Ja, wir spazieren jetzt dann auf. Viel los ist halt nicht mehr mit einer Wanderin getroffen, ja. Gell, oder? Ja genau, ah, ja, war ein ein Einer Alpha, ja. Deswegen ja. Abfahrtsorientiert. Das, heißt, das ist ja schlimmer. Also, also der hat sogar die Schoner für den kleinen Zeh noch gehabt drüber braucht man es genau. Ja, genau. Da oben ist ein riesiges Gipfelkreuz, bald größer wie eine Antenne. Und ja, das Einzige für uns ein ist so eine Sache: ähm, wir müssen in der frühen Nacht im Internet alles checken, was so los ist, weil unterm Tag in der Schweiz jetzt ich keinen Tarif genommen habe und mein Anbieter in Österreich, den habe ich so eingestellt, dass wenn Mehrwert entsteht, kann ich nicht surfen und nichts tun. Bei dir war es möglich. Bei 1 Megabyte um 11 Euro ist es nur das Problem, dass die Wiki, wenn ich die ganze Woche wütet, mit 1 Gigabyte 11.000 Euro kostet. Also, was dann auch wieder nicht so. Hast du hoffentlich geschaltet? Ich habe nicht. Ist das sicher? Ich schaue, glaube ich, am Tag. Okay. Wenn <lacht> Nicht, dass es schlecht schlaft. Ich nach ja. Internet ein. Das ist dann wirklich kein Urlaub, sondern eigentlich mehr Belastung Die Woche. Ja. <lacht> da ist man noch froh, wie man aus ist. Ja, <lacht> das stimmt. Oh Gott. Ha? Kommt die Rechnung, was glaubst du? Nein. Ja, hey, was glaubst du? Schreibt es in die Kommentare, ob geschalten. die fette Rechnung käme, wenn von ihrem Roaming, weil sie es nicht abgeschalten hat. Wie man ich bin mir sicher, dass es abgeschaltet hat. Okay. Ich hoffe, ich habe es abgeschaltet. Schau gleich nach. Ich schaue heute echt zum Senden. Senden Mal aufs Handy. Ich habe abgeschaltet. Ja, ich mir mal dann schaue ich nach. Ja, jetzt haben sie es auch schon fast geschafft. Ihr seht auf der rechten Seite schon einen der möglichen Trails runterschlängeln. Und ja, das ist schon sehr, sehr einladend. Da gibt es wirklich zwei, drei coole Optionen, die man von diesem Gipfel wieder runterfahren kann und dementsprechend lohnt sich der Weg darauf, nicht nur wegen der Aussicht. Gut, haben wir es geschafft. Schaut ja richtig geil aus. Volle. -Style, oder? Aber jetzt wissen so, wir, warum das so wenig los ist. Ja. Ich vermute jetzt mal, dass ich keinen Berg kenne, wenn die Gondel auf dem los ist. Da oben sind wir, glaube haben wir auch schon, U-Zang sind wir auch schon, weil da extrem der Wind geht. Wie, oh Gott, extrem der Wind geht. Hilfe! Sprachfehler. Was? Die Bahn geht auch. Die ja, Bahn geht auch, wir haben leider gespart. Da hängen drei zusammen. Ist voll lustig. Da unten kommt wir jetzt eh auch nicht auf, aber das ist mit der GoPro zu klar, das sieht man leider nicht. Aber da beim wir -Zack da geht es für uns auch hin und genau darüber fährt die Bahn im Auffahren. Genau. So schaut es da aus, jetzt gibt es einen kurzen Bahnhofschwenk. Und dann werden wir jetzt unten ein ins unten wünscht das kurz suchen und den Rest für Verspeisen und dann geht es ganz auch. Ja. Dem Geben heute halt wie immer das gleiche, Brot mit Salami. So schaut es da aus. exposed cold and dry here Det er bare lige på lave Få det geil oder? Her? Vai Jest tu te to jeden jest? Na, warte, Ja, wir stehen da. Mit einer der Böschung bleibt da. Böschung, da geht es ein bisschen <lacht> weg. <welche>. Aber, <lacht> aber <lacht> man kugelt, man landet im Stromkabel von der Eisenbahn. Ja, uns sind tausend Teile toll, oder? Hm, hoff, <lacht> nicht. Aber die Akkus sind voll. Wir sind wieder da. So, weit so also gut. War echt eine coole, war echt eine coole Tour. Voll da seht mal ein bisschen Lugano, wie es da ausschaut. Äh, abends. Super cool. Also richtig cool da. Ähm, ja, war lang. Viel trail im Downhill, viel Straßen im Uphill, wenig zum Schirm und Drang eigentlich. Ja, ja. aber auch ähm, wieder gegen und also hört halt immer ja. wieder auf und wieder. Ziemlich vorbei also Ansteuer hat es mir gehabt, das war oben die Wachse mit den Stufen. Ja, das Die war knusprig. Ja, also die, ein, die Stufen sind halt echt sach, also ich glaube, ich war Millionen mehr auf. Ja, das sind echt schneidige Stufen gewesen, das waren viele Stufen. Ja. Äh, wie von Led Zeppelin, der die haben. Äh, ja, auf jeden Fall so ist es. Insatz gefällt, dass ihr dabei wart. Kommentare unten geil. dazu. Und bis da zum nächsten Mal. Menschen, genau Genau. <lacht> oh Gott, ja. Passt. Ja. Wir haben schon eine Pizza. Äh, 30.19 Uhr, haben wir es gestern steht Statt 19.30 Uhr Ja, wir ist sind halt erst. Wir sind es so. Ist ja stressig. Wurscht. Wir werden jetzt ein bisschen Lugano erkunden, oder? Und vielleicht zum Essen noch Vielleicht. Nehmen wir es auf einmal. Ja. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.